Ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Ihr seht es, ich habe endlich den Schlitten. Ich habe den jetzt schon seit ein paar Tagen. Ich habe einfach direkt nachdem das Update rauskam, den ganzen Tag in einem Private Server gechillt und jedes einzelne Gingerbread House abgebaut, sobald es gekommen ist, bis ich diesen Schlitten hatte. Falls ihr der Meinung seid, es lohnt sich gar nicht, diese Quest zu machen, weil ihr den Hoverboard Game Pass sowieso nicht habt. Ihr kriegt den Schlitten auch, wenn ihr den Hoverboard Game Pass nicht habt. Der Drawback dafür ist halt, dass der Schlitten langsamer ist. Guck mal, so schnell bin ich mit dem Schlitten und wenn ich jetzt hier auf Wechseln gehe und dann das Original Hoverboard auswähle, bin ich auf auf einmal viel schneller unterwegs. Das ist der Drawback. Und das finde ich ziemlich schade. Ich würde mir wünschen, dass der Schlitten schneller ist. Aber, naja, man kann auch nicht alles haben, oder? Auf jeden Fall wird es mal wieder Zeit, ein paar Pets zu verschenken. Das ist jetzt wieder ein paar Tage her. Ich habe 30 Invites. Ich habe im letzten Stream noch ein paar Invites abgearbeitet. Privat habe ich auch schon ein paar Leute beschenkt. Deswegen sind es auch nur noch 30. Erstmal brauche ich aber ein paar Pets, die ich verschenken kann. Und da habe ich ja noch ein bisschen was in der Bank drin. Gehen wir einfach mal auf Withdraw. Ein paar North Pole Wolves können wir mitnehmen. Rudolf. Einen lasse ich mal drin. Für den Fall. Und ein paar Rainbow... North Pole Wolves haben wir hier. Wenn ihr übrigens auch ein paar von diesen Pets haben wollt, dann schickt mir einfach einen Invite zu eurer Bank. So machen das ja auch diese anderen Leute hier, die haben ja alle einen Invite zu ihrer Bank geschickt, dann packe ich da auch einfach irgendwelche Pets rein. Und das nächste Mal, wenn ich Pets reinpacken werde, werden es dann wahrscheinlich auch die Pets von dem nächsten Update sein, weil bis zum nächsten Update werde ich wahrscheinlich kein Pet Simulator X mehr spielen. Ich habe jetzt hier alles gemacht, was man machen kann. Ich habe keine Lust mehr Gingerbread zu farmen, weil ihr seht, guckt mal, wie viele North Pole Wolves wir haben. Die müssen wir erstmal alle wieder leer kriegen, damit wir in der Bank Platz haben für die Pets der nächsten Generation. Theoretisch könnte ich noch ein paar Tech-Coins farmen, weil ich ja auch nur noch 750 Milliarden habe. Und 750 Milliarden werden wahrscheinlich nicht wirklich ausreichen für die nächste Region. Weil beim nächsten Update müsste ja eigentlich die letzte Region der Tech-Welt äh, dazukommen, was dann den Weg bereitet für die nächste Welt. Da bin ich auch gespannt. Was meint ihr denn, was in der nächsten Welt drankommen könnte? Also beim nächsten Update wird wahrscheinlich noch nicht die nächste Welt von Preston hinzugefügt. Aber wahrscheinlich beim übernächsten Update. Es sei denn, Preston haut da wieder so ein äh, Lückenfüller update zwischendurch raus. Wie viele Pets haben wir hier eigentlich? Das hört gar nicht mehr auf. Naja, gehen wir einfach weiter durch. Bald sind wir ja fertig. Ach komm, 165. 156 Pets sollten erstmal reichen. Vielleicht noch ein paar Pets für Leute, die die Pet Collection nicht so voll haben. Und die Jelly Aliens müssen wir auch loswerden. Die braucht doch gar keiner mehr. So, dann haben wir noch eine zweite Bank, in der eine Menge Pets drin sind, wie ihr hier seht. Ja, und da würde ich auch sagen, withdrawn werden ein paar von denen noch. Und ein paar von denen hier. So, Leute, ich habe jetzt oben die 200 Pets aus den Banken rausgeholt. Ich habe 30 Invites und 200 geteilt durch 30 ist... Wie wir alle wissen, natürlich 6. Das heißt, also 6,666 irgendwas, glaube ich. Also kann ich in jede Bank etwa 6 von diesen Pads reinpacken. Ich ich denke, das wird dann passen. Gehen wir mal rein bei Crazy LG Dog. Ich bin Member der Bank. Er hat einige Alien, Jelly Aliens drin. Gehen wir mal auf Deposit und gönnen dir eins, zwei Rudolphs, zwei North Pole Wolves, so ein North Pole Wolf und dann noch ein Festive Elf. Deposits, Experts, bitte sehr. Erstmal Bank verlassen und dann in die nächste Bank rein. Und so machen wir das jetzt einfach mal durch. Oh, du hast auch schon eine Menge North Pole Wolves und so. Also eine Menge Eggs hast du auf jeden Fall gehatcht, aber dir nicht die Zeit genommen. in deine Bank, die ist auch schon auf Tier 4. Das muss man sich mal vorstellen. Tier 4 Bank. Ist krass. Er ist dir ja scheinbar nicht die Zeit genommen, die Dinger alle Gold zu machen. Da helfe ich dir natürlich gerne aus. Ich packe dir einfach ein paar von diesen Pets hier rein. Zwei, vier, sechs. Deposit. Verlassen. Und wir gehen in die nächste Bank rein. JoJo's Heimer 1. Jetzt bin ich ein Member. Bank Tier 2. Auch ein paar ganz nette Pets drin. Gehen wir dann auf Deposit. Zwei hiervon, zwei davon und zwei hiervon. Deposit. Bitte sehr und tschüss. Was ich übrigens in meinen Videos bisher, glaube ich, noch gar nicht angesprochen habe. Vielleicht mal in einem Video irgendwann vor einer Weile, als wir es erstellt haben. Wir haben tatsächlich eine eigene Roblox-Gruppe. Ich wurde ein paar Mal schon gefragt, hast du eine Gruppe, äh, Conny? Ja, ich habe eine Gruppe. Ich bin nicht wirklich aktiv in der Gruppe. so. Ich wüsste auch nicht, warum ich den ganzen Tag in der Gruppe auf dieser Anschlagstafel chillen sollte. Aber in der Gruppe sind auf jeden Fall zwei Spiele released worden. Das sind jetzt keine, das sind keine richtigen Spiele. Es sind eher solche... Ähm es ist irgendwas. Es ist nicht wirklich ein Spiel. Einmal die Escape vom Roblox Victor-Obby. Die haben wir mal für den Livestream von Roblox Victor erstellt. Einfach weil er in dem Livestream nichts anderes zu tun hatte. Dann haben wir halt diese Obby erstellt, die wir dann in dem Livestream machen konnten. In der Obby kann man ein relativ seltenes Badge bekommen, wenn man es schafft, am Ende im Labyrinth den Burger zu finden. Aber das ist wirklich extrem schwer. Ich glaube, es hat noch niemand außer mir den Burger gefunden und ich habe das Labyrinth gebaut. Die anderen Leute, die den Burger entdeckt haben, die habe ich alle dorthin teleportiert, weil sie irgendwann aufgegeben haben. Und dann haben wir dann noch Based Bad Wars, was nicht wirklich Bad Wars ist Also das braucht ihr eigentlich gar nicht spielen Aber was ihr gerne machen könntet ähm, Ich und auch Roblox Felix zum Beispiel Tragen ja in unseren Videos immer so T-Shirts, wo halt Based auf der Brust draufsteht, weil unsere Gruppe ist ja auch Club Based und ihr könnt euch eigentlich auch so ein Merch von uns holen, wenn ihr wollt Withdraw? Nicht Withdraw Deposit, ich bin dumm <lacht> Was will ich denn mit Withdraw? So, packen wir hier noch was rein das würde uns auf jeden Fall sehr unterstützen, wenn ein paar Leute von euch sich auch ein bisschen Merch von uns holen würden. Ihr müsst es nicht unbedingt machen, denn die Merchpreise, die denn in der Gruppe sind, die wurden übrigens auch mit einem Zufallsgenerator erstellt. Das bedeutet, es gibt ein paar Merchpreise, die sind ziemlich teuer und ein paar Shirts, die richtig günstig sind. Und wenn ihr einfach so eine Handvoll Robux übrig habt, mit denen ihr uns unterstützen wollt, dann holt euch einfach ein bisschen Merch von uns. Das wäre auf jeden Fall ziemlich nett. Weil, wenn wir ein bisschen Robux mit der Gruppe zusammensammeln können, dann können wir bald auch andere Projekte verwirklichen. Vielleicht können wir auch mal ein richtiges Spiel entwickeln. Dafür ist momentan einfach nicht genug Zeit, weil wir alle unsere ganze Zeit in YouTube stecken. Ich persönlich stecke da noch meine Zeit in die Arbeit. Fuchs steckt seine restliche Zeit noch in sein Studium, deswegen ist einfach keine Zeit, um Roblox-Spiele zu entwickeln. Wäre aber ziemlich cool, wenn wir das irgendwann hinkriegen könnten. Dafür müsste halt YouTube besser laufen oder Roblox müsste ein bisschen besser laufen. Ein eigenes Roblox-Spiel wäre schon ziemlich geil. Und wir haben auch irgendwann mal geplant, vielleicht Robux-Verschenken-Livestreams zu machen. Wir haben ja früher mal Pet-Verschenken-Livestreams gemacht. Robux-Verschenken-Livestreams sind aber noch ein bisschen schwieriger, weil da müssen wir erstmal gucken, wie wir das mit den TOS von Roblox in... Einklang bringen können, weil ich glaube, das ist gegen die TOS von Robux, äh, Roblox, dass man random an Leute Robux verschenkt, beziehungsweise irgendwie verlost. Aber n, da muss ich mich einfach mal reinlesen und gucken, wie wir das umsetzen können. Auf jeden Fall, je mehr Robux in der Gruppe sind, desto eher können wir auch mal ein paar Robux an Leute verschenken, die in der Gruppe sind. So, die Gruppe können wir... Die Bank können wir jetzt auch verlassen. Gehen dann rein bei... Äh, Wem bin ich gerade reingegangen? Powercakes. Oh. Uh. Hallo? Okay, Powercakes Bank war, glaube ich, voll. <lacht> ich habe die Meldung gerade gar nicht gesehen. Dann gehen wir halt bei den nächsten rein. We are now a member. Gehen dann auf Deposit. Und drücken hier einfach nochmal sechs Pets rein. So. Alon <lacht> schreibt, bist du der Cute? Echte? Ich würde mich nicht als Cute bezeichnen, Alon. Meinst du, Conny? So, packen wir hier auch wieder sechs rein. Wie viele Banken sind noch übrig? Nur noch 13. Ich bin hier ziemlich gut durchgekommen jetzt. Geht ja auch relativ schnell, wenn ich jetzt nicht jede einzelne Bank hier kommentiere. Sondern einfach ganz schnell die Sachen einfach reinpacke. Ich mache das Video, weil wenn ich halt privat... Das mache ich ja auch öfters. Wenn ich privat in Banken einfach irgendwelche Pads reinlege, dann, dann kriegt er das gar nicht mit. So. Dann geht's zur nächsten Bank. Oh, hier sind gar nicht mal so krasse Pets drin. Die stärksten sind ein paar Festive Elves. Da gehen wir dann auch mal auf Deposit Town. Zwei North Pole Wolves rein, zwei Festive Elves und zwei Rainbow Rudolphs. So. Dann noch bei Avenger, Deposit, Festive Elf, Rudolf, Wolf und Deposit. Und was ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben könntet. Wie waren denn eure Weihnachtsfeiertage? Habt ihr das bekommen, was ihr euch gewünscht habt? Ich persönlich, ich feiere ja schon lange keinen Weihnachten mehr. Aber ich weiß, viele von euch feiern noch Weihnachten. Und das ist natürlich auch eine schöne Zeit im Jahr, wo man dann gerade als Kind kriegt, man dann immer noch schöne Geschenke, kann sich drauf freuen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr euch zu Weihnachten gewünscht habt und was ihr zu Weihnachten bekommen habt. Würde mich interessieren. Und bald ist ja auch schon Silvester. Und Silvester gibt es, glaube ich, irgendwelche Einschränkungen. Ich glaube, also ein Böllerverbot gibt es nicht, aber es gibt, glaube ich, ein Verkaufsverbot. Das bedeutet, ihr müsstet euch, wenn ihr Böllern wollen würdet, glaube ich, um Böller vom letzten Jahr oder aus anderen Ländern besorgen habe ich so grob mitbekommen, aber ich gehe an Silvester ja auch nie böllern. Ich finde das total blöd. Ich, ich sehe da keinen Sinn drin. Deswegen mache ich das auch einfach gar nicht. Aber viele haben ja daran Spaß. Ihr könnt mir auch mal sagen, was habt ihr denn zu Silvester alles vor? Ich habe auf jeden Fall an Silvester vor zu arbeiten. Ich arbeite da von 14 bis 23 Uhr und danach gehe ich einfach schlafen. Weil nachdem man von 14 bis 23 Uhr gearbeitet hat, da will man einfach nicht mehr böllern. Aber immerhin kriege ich ein bisschen mehr Geld von meinem Arbeitgeber dafür, dass ich an Silvester arbeite. Oh, wir haben gar keine Dark Matter Rudolphs mehr. Dann halt zwei Rainbow North Pole -Wurst. Und ich komme besser mit dem Pad zurecht, als ich dachte. Naja, okay, 6,6 sind ja auch fast 7. Ich hätte eigentlich bei den meisten 7 Pads reinpacken können. Na ja gut, dann kriegen die letzten halt noch ein bisschen was. Dann gehen wir einfach mal hier noch rein. Du kriegst drei North Pole Wolves. Komm, wir geben dir auch noch einen Silver Stack. Drei Rudolphs. Und noch so einen Silver Stack. Acht Pets. Passt auch. Gehen wir hier raus. Und in die letzte Bank von LP Yoshi. Hier sind auch ein paar nette Pets drin. Gehen wir wieder rein. Hau ein paar North Pole Wolves raus. Ich hau jetzt auch die ganzen Pets raus, die ich gar nicht mehr brauche. Hier die Jelly Aliens kannst du haben. Den Alien Arachniten. Den normalen Rudolph kannst du haben. Den Cyberfox, Angel Cat, Dominus Infernos, Froggy. Habe ich ganz vergessen, dass ich die auch noch hatte zum Hergeben. Also kriegt er jetzt ein bisschen mehr. So, er hat Glück. Er kriegt ein bisschen mehr in seine Bank reingelegt. Gehen wir auf Deposit. 24 Pets. Not enough space. Oh, ähm, dann nehme ich doch ein paar Pets wieder raus. Ich weiß nicht, wie viel Space ist denn in der Bank. Not enough space. Oh Gott. Ich dachte, da in, seine, in seiner Bank war kaum was drin. Success. Okay, 16 Pets habe ich reingepackt. Das geht doch. Das geht doch, klar. Dann kann ich die Bank verlassen. Und ich will eigentlich noch ein paar mehr Pets verschenken. Also ein paar Leute sind mir jetzt auch nachgejoint. Komm, gehen wir das einfach mal durch. Trade. Dann trade ich einfach mal Alon an. Er hat seine Trades of Friends Only. Na gut. Dann kann ich Matt City the Best antraden. So, du bekommst von mir auf jeden Fall einen Dark Matter Ghoul Horse. Ein paar North Pole Wolves. Ein paar Rainbow Rudolphs. Und ich drücke einfach auf Ready. Kannst auch auf Ready drücken. Bitte sehr. Kriegst auch ein paar Pets. <lacht> Bist mir ja nachgejoint, gerade als ich das Video aufnehme. Also kannst du auch noch ein bisschen was haben. Wer ist mir noch nachgejoint? Speed XY Kenne ich auf jeden Fall auch aus Livestreams. Speedxy. Ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. So, du bekommst von mir dann auch noch so einen Silver Dragon. Ein paar North Pole Wolves. Und ein paar Rudolphs. Bitte sehr. Ja, dann auch noch viel Spaß mit diesen Pets. Und sonst wäre dann nur noch Anime übrig. Und Anime bin ich mir gar nicht sicher, ob er mir nachgejoint ist. Der war nämlich von Anfang anderen. So, er hat seine Trades aber auch auf Friends Only. Na gut, dann habe ich jetzt ein paar Pets verschenkt. Ich glaube, ich gehe jetzt auch noch einmal kurz auf Discord und frage die Leute einfach mal, ob sie ein paar Pets haben wollen. Machen wir mal den Roblox-Player hier aus. Dann seht ihr ein bisschen was von meinem Discord. Ich entmute mich mal und sage, okay Leute, wer von euch ist gerade in Pet Simulator X drin? Dann schick mir mal eine Einladung zu deiner Bank. Ich habe noch ein paar Pets übrig. Gerne, gerne. Das ja, du sehr viel, sehr, du sehr ich gerne. Woo. Ich komme, ich mache ich du, du. Roblox Aber Conny, bitte scram. Mich. Michael, ich bin okay. Fan. Okay, cool. Junge, Junge. Also ein, einfach Einladung schicken. Ich habe noch ein paar North Pole Wolves übrig, ein paar Rudolphs. Oh nein. Nice. Die kann ich dann bei euch einfach reinpacken. Wie ist dein Username? Mein Username ist Roblox Conny. Roblox Conny. Ach so, Roblox Conny, okay. Jo. Roblox Conny. Nein, ist das für hier. euch eigentlich in Ordnung, wenn ihr ins Video kommt? Also mit eurer Stimme. Ja, ja, ich mag ja, gerne, das sehr, Juhu! Okay. Ähm, ich, hab, ich hab dir eine Einladung gesendet. Alles klar. Ja, okay. Ich müde mich dann auch wieder, um den Rest des Videos aufzunehmen. Wir sehen gerne. uns dann nochmal. mal. Bin erstmal ja. So, und dann mache ich den Roblox-Player wieder an. Mir wurden jetzt ein paar Einladungen geschickt. Hoffe ich mal. Ich warte noch ein bisschen, bis die letzten Leute auch ihre Einladung geschickt haben. Conny, trade mich mal an, hab ein Geschenk für dich. Okay, dann äh, zeig mir mal, was du für ein Geschenk hast. Bin ich gespannt. Center Post. Ah, das, das musst du mir nicht geben. Okay, er will mir Center geben. Danke. Wirklich vielen Dank. Vielen Dank für die Rainbow Center Paws. Mercedes the Best. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich Alon jetzt antraden kann. Ja, Alon kann ich jetzt auch antraden. Komm, dann kriegst du von mir ein paar von diesen Center Paws. Du kannst bestimmt welche davon gebrauchen. Noch ein paar North Pole Wolves, ein paar hiervon. Und vielleicht zwei Silver Stacks, bitte sehr. Dir dann auch noch viel Spaß damit. So, Anime schreibt auch Please Pet. Dann schreibe ich auch noch Anime an. So, du kriegst von mir einen goldenen Center Paws, ein paar Rudolphs und zwei Silver Dragons. Bitte sehr. Dann auch noch viel Spaß mit den Pets. Und ich glaube, das wären dann noch alle. Also jetzt sind mir natürlich ein paar Leute nachgejoint, als sie gehört haben, dass ich jetzt hier drin bin. Aber ich gehe jetzt einmal noch in die Bank. hole noch mal ein paar, genau, von den Rainbow North Pole Wolves raus. Damit ich davon noch ein paar verschenken kann. Noch ein paar von den Rudolphs rausholen. Die letzten Leute, die mir jetzt noch so Einladungen schicken, die kriegen dann noch was. So, wer ist noch alles reingekommen? Ich habe auch ein Geschenk für dich. Ich brauche keine Geschenke. Okay, YT Fisch ist jetzt auch drin. Da muss ich noch 16 Sekunden warten. Dasselbe... Nee, für Andy geht's nicht. Also bei Andy kann ich dann auch schon trade Requests senden. Dann kriegst du von mir ein paar hiervon, ein paar hiervon. Und ein Silver-Stack. Bitte sehr. Du brauchst mir nichts im Gegen zu geben. Ist einfach Okay drücken. <lacht> ist in Ordnung. <lacht> Danke für die Cyborg-Ducky und äh, Angel-Cat. Vielleicht brauche ich die sogar für die... Ah, du brauchst mehr Space im Inventory. Okay. Dann leg noch was drauf. Leg noch irgendwas drauf, Bro. Er schreibt wait Okay, ich rate. Wofür? Okay, ich muss ihn gleich nochmal antraden. Wen haben wir denn noch? Wir haben auf jeden Fall noch... Ah, die 16 Sekunden bei... Bei YT fisch müssten noch rum sein. Also kriegst du von mir center einen Centerpaws, einen Silver Dragon, ein paar Rainbow Rudolphs. Und du brauchst mir nichts dafür geben, Bro. Du brauchst mir nichts dafür geben. Jetzt haben... Okay, jetzt haben wir so einen Trade gemacht. Ist in Ordnung. <lacht> Schöner Trade. Zweimal 10.000 Diamonds. Ach so, Center Pause. Danke, Center Post. Immer nett, wenn er mir Sachen gibt. So, und jetzt schicke ich nochmal Andy eine Trade Request. Und er kriegt von mir dann auch ein paar North Pole Wolves, ein paar Rudolphs und ein paar Silver Stacks. Bitte sehr. Ja, komm, pack mehr rein. Komm, dann kriegst du einen Silver Stack weniger, ein Rudolf weniger und jetzt aber, please. Sag einfach ja. Mach einfach. Und? Ah, wie viel Inventory Space brauchst du denn? Pack irgendwas rein. Na gut, dann, dann machen wir das nicht. Ich gucke jetzt in die Bank rein. Ich habe nur zwei Einladungen bekommen. Okay, dann gehe ich erstmal bei dieser Einladung rein. Ja, vielleicht haben die es auch nicht geschafft, meinen Namen rauszufinden, schnell genug. Auch eine schöne Bank. Gehen wir einfach mal rein, sagen dann Deposit. Kriegst von mir zwei Griffins, einen hiervon, ein paar hiervon, ein paar Silver Stacks. Und natürlich noch ein paar Rudolphs und North Pole Wolves. Gehen wir auf Deposit, 22 Pets, war successful. Ich verlasse die... Jetzt habe ich es auf meine eigene Bank gepackt, ich bin so ein Idiot. Okay, ich muss nochmal auf Withdraw gehen und es aus meiner eigenen Bank wieder rausholen. Oh Gott, wie konnte mir das denn passieren? Ich wollte es ihm geben und pack es auf meine eigene Bank rauf. Warte, hier, solche Pets habe ich, glaube ich, reingepackt. So, die nehme ich wieder raus. Ich muss erstmal auf die Bank von Speed Hexy und die Bank sieht auch ein bisschen anders aus. Okay, jetzt gehen wir hier rauf und geben dir ein paar North Pole Wolves, ein paar Rudolphs, so ein Festive Elf, ein paar Silver Stacks, ein paar Jelly Aliens, ein paar Dark Matter Pets für die Pet Collection und gehen auf Deposit. Success! Bank verlassen. Dann haben wir jetzt noch Phoenix. Accession Member. den wir auch auf Deposit. Kriegst von mir auch noch ein paar Dark Matter Pets. Ein paar von diesen Pets hier. Ein paar Silver Stacks. Ein paar Rudolphs. Ein paar North Pole Wolves. Und sagen wir noch einen goldenen Silver Stack. Deposit. 17 Pets. Success. Bank können wir verlassen. Und der letzte, der noch was kriegt, ist Mauri Sauri YT. Gehen wir rein. Uh, du hast auch krasse Pets drin, aber wir packen noch ein bisschen was rauf. Du kriegst jetzt nämlich noch meine letzten North Pole Wolves, meine letzten Rudolphs, ein Center Paws, ein Silver Dragon, Silver Stack, noch ein paar Dark Matter Pets, ein Reindeer meinetwegen, ein paar von den Pets hier. Die brauche ich ja alle nicht mehr. Kann ich alle dir geben? Und dann noch einen goldenen Silver Stack. Bitte sehr. 24 Pets reingelegt. Success. Können wir verlassen Viel Spaß mit den Pets Und der letzte der übrig blieb War ja jetzt noch Andy Ich versuche jetzt noch einmal Andy anzutraden Wenn das diesmal nicht klappt Dann tut es mir leid Dann kann daraus jetzt nichts werden Kriegst ein Center Paws Kriegst ein paar Silver Stacks Du hast sowieso nicht so viel Platz im Inventar Bitte sehr Viel Spaß dann mit diesen Pets Und das reicht dann für heute Wenn euch das Video gefallen hat Dann lasst gerne ein Like da Kommt doch gerne auf meinen Discord Server Da bin ich wie ihr gesehen habt Auch öfters mal in einem Channel Habe ich ja gerade... Habe ich gerade Discord-Server gesagt und Subscribe-Button eingeblendet? Naja, so ist nun mal das Leben. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!